Servus, liebe Wander-, Outdoor- und Buschkraftfreunde. Ich habe irgendwie gar keine Lust mehr auf den Winter im Moment. Und darum habe ich mir gedacht, ich packe mal für den Sommer. Ein bisschen Sommerfeeling für euch, für mich. Vorfreude. Und das Setup hier ist echt gut, was ich jetzt zusammengestellt habe. Wiegt 12 Kilo. Ich habe noch zwei leere Flaschen Wasser drin. Da kann man natürlich dazu rechnen, noch zwei Liter. Ungefähr 14 Kilo dann. Und der Dreiein-Hocker, der muss ja nicht unbedingt dabei sein. Zeige ich euch ganz kurz was ich alles eingepackt habe. Ich würde ganz gern oben anfangen. Dort habe ich meinen Essenspouch mit dem Wasserfiltersystem, aber das habe ich ja schon so oft jetzt gezeigt, und ähm, mein Feuerzeug, äh, Feuerstahl und alles, was ich so benötige, also dieses, dieses ähm, Besteckpaket. Im Löffel sind auch drin, das erste Hilfeset reingepackt, die Stirnlampe, Toilettenpapier, ähm, Fast leere Taschentücher, erste Hilfebuch, okay, das ist eigentlich immer standardmäßig drin, aber jetzt habe ich es halt gerade mal da. Das wäre also oben, an den Seitenfächern, einen Poncho, dann die erste Literflasche. Äh, das ist jetzt da ein bisschen schwer rauszukriegen. Ach so, ich habe den Komprimiergurt nicht abgemacht, ist aber gut. Okay. Also dazu kommt der Tatoka-Becher noch. ein Dreibein Auf der Seite. Eine Regenhose. Die andere 1 Liter Flasche. Hier habe ich noch ein paar Spanngurte dran äh, drinnen. Die kann man immer gebrauchen. Wenn man vielleicht was dann außen befestigen möchte, eine Jacke oder so. Weil mit Jacke und Zubehör, also Anziehsachen, schaut es da ein bisschen knapp aus. jetzt. Aber für eine Übernachtung, da kann man sie schon im, im richtigen Sommer, wenn es trocken und warm ist, aushalten. Hier vorne habe ich meinen Fresssack dran. Der Fresssack, da ist eigentlich alles so drin, was ich so auch für eine Übernachtung benötige. Dieses Standardessen, das, das brauche ich einfach nur hinpacken, da ist, der ist immer gefüllt, den kontrolliere ich regelmäßig, tausche das aus. Das heißt zum Beispiel drin Erbswurstsuppe, Chinasuppe, Tee. Tee habe ich viel dabei, Zucker und Kaffee halt. Das, was man immer so auch für Tagestouren braucht. Das heißt, das Sackel das nehme ich dann immer und tausche das einfach in dem Rucksack aus. Das spart mir viel Zeitaufwand. Naja, ah und auch Putztücher und für die Brille und so weiter. Ja, Hauptfach hier. Einmal die Arbeitshandschuhe, hier draußen habe ich das Mora Light My Fire befestigt, also in dieser Innentasche, Innenmolle, Seite, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es benennen soll. Dann habe ich die UL-Isomatte, das AquaQuest Tarp, sehr leicht, eine lidl noch im Moment, mal schauen, ob was anderes kommt. Mein Säckchen mit den ganzen Schnüren. Also, Abspannschnüre, Expander und so weiter. Paracord. Dann zum Kochen hier in dem, das ist hier diese Helikon-Texttasse. Äh, Deckel und da drin ist dann immer eingepackt mein Brenner, ist in dem Fall der, ähm, jetzt komme ich nicht drauf, Brennpaste M71, mein Gott. Genau, mit Ersatz. So, unten habe ich dann den billigen Lidl-Sommerschlafsack. Komprimiert, aber. Würde den wahrscheinlich dann ganz gern austauschen von Helikontext in den Swagman. Weil der Swagman hat den Vorteil, dass es als Poncho zu tragen geht, als Decke und eben als Schlafsack. Also es ist kein Mumien-Schlafsack, also wo du zumachen kannst mit Wärmekragen und so weiter. Aber ich glaube im Hochsommer reicht das völlig aus. Der ist zwar ein bisschen schwerer, aber ich finde den einfach super, wenn man den sich dann überziehen kann als Decke. Wenn es morgens vielleicht noch ein bisschen frisch ist. Nur mal so die Idee halt. Dann habe ich die Outdoor Unterlegmatte, matte weil die schön leicht ist. Ja, gut, da ist jetzt so ein kaffee -Ding noch drin, das brauchen wir jetzt nicht. Die Heringe habe ich hier an der Seite dran, ganz wichtig. Und das größte Teil ist dann das Katoma bettnet Das Moskitonetz ist mir das Allerwichtigste im Sommer. Weil ich kein Hängemattenschläfer bin, brauche ich sonst gar nicht rauszugehen, wenn ich das nicht mitnehme. Ja, also ich bin jetzt ehrlich gesagt total zufrieden mit dem, was ich jetzt hier so habe. Das würde mir reichen, ist eh genug. Und zum Beispiel das Tolle an diesem Pouch ist, wenn jetzt innen drin mal kein Platz mehr ist, dann kann ich ja das Pouch da oben drauf machen und dieses an die Seite, also da kann man so toll variieren. Geile Geschichte, also wie gesagt, ich bin soweit. Mit diesem Setup, das könnte im Sommer funktionieren. Oh Mann, das dauert noch lange bis zum Sommer. Ich schaue gerade auf die Uhr, ist ein Witz. Aber ich freue mich wirklich schon drauf. Auf diese Zeit. Winter habe ich ja wirklich schon alles erlebt jetzt. Naja, gut, soweit so gut. Ich kann sonst nichts mehr sagen. Das war's. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wir sehen uns draußen in der Natur beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Servus, Ciao.